Ich freue mich riesig über die neue Kooperation mit dem österreichischen Handballverband. Graz ist eine lebenswerte Stadt, Graz ist eine qualitätsvolle Stadt. Eine lebenswerte Stadt braucht den Sport, die Menschen brauchen den Sport und der Sport braucht wie viele Institutionen auch Geld und deswegen sind wir gerne als Partner dabei. Ich wünsche der Handball-Europameisterschaft, die im Jänner 2020 in Graz in der Stadthalle stattfinden wird, alles, alles Gute und den Sportlerinnen vor allem viele schöne Erfolge. Die Euro im nächsten Jahr, im nächsten Jänner, ist eine riesengroße Chance für die Steiermark, für Graz, wirtschaftlich, touristisch und auch sportlich. Und wir möchten diese Trägerrakete vor allem für die Jugend nützen. Dass die Kleinsten in unserer Gesellschaft von Europas Besten lernen. Und wir merken jetzt schon einen regelrechten Hype, der um den Handball in Graz ausgebrochen ist. Und wir wollen diesen Hype auch mit dieser Straßenbahn unterstützen. Hallo, ich bin froh, dass ich heute da bin. Ich habe heute gesehen, dann wird unsere Straßenbahn jetzt sechs Monate in Graz fahren wird, mit einer guten Werbung für die EM. Das kommt in Jena. Das ist sehr wichtig für die Zukunft, für die Handball. Wir haben eine super Chance jetzt bei EM. EM ist auch wichtig für die Jungs und für die Jugend, ich wie Trainer der Spieler und Spielerinnen zu bauen und Handball populär machen hier in Österreich und natürlich hier in Graz.